Diamanten? Diamanten. Ja, hey. hey und herzlich willkommen in zur zweiten Folge von Minecraft Revenge 3. Yo Leute! Die Mumu ist wieder am Start und wir <lacht> schauen direkt auf den Server. 3, 2, 1, drauf! New. Mal gucken, ob wir drauf kommen? Ja. Sicher, sicher. Hey, cool, ich komm schon bauen. Hm. Alles geklappt. Ich denke schon. Ich habe mir mal eine Eisenbrust gemacht, gell? Ja, cool. Da, da sterbe ich nicht gleich an der Witch. Meinst du? <lacht> ähm, hast du noch ein Eisen übrig? Ähm, ich habe noch vier Eisen. Wie viel hast du? Zwei. Aber ich würde cool, äh, gerne eine Spitzhacke machen. Ja, die kann ich dir geben, warte. Ja. Gut, oh, danke. Mach mir mal einen Eimer und geh nochmal hoch, gell? Jo, soll ich da und mal, mal weitermachen? Kannst du tun, ja. Ich guck mal schnell hier hoch, ob ich. Ah, es ist Nacht, okay. Da ist auch Wasser da unten, gell? Mhm. Falls du wissen willst. Echt? Ja. Gut, dann komm ich runter zu dir. Mit Fackeln, wie immer. Die Fackeln. Fackeln? Das sind Fackeln? Hast du die aufgestellt, die Fackeln? Nein, nein, nein. Nicht? Sicher? <lacht> <lacht> <lacht> ah, ja. Hey, ich komme. Du musst mir sagen, wenn die irgendwo Stellen sind, wo ich aufpassen muss, gell? Ja, bis jetzt noch nichts aufgefallen. Alex, ah. wir können auch hier lang, wo gehst du eigentlich lang? Du buddelst dich wieder querfeld ein oder was? Nee, ich tu da gerade so ein bisschen Kohle fahren. Mann. Okay. Guck mal weiter, gell? Ja. Boah, wow, ich ja kommt ja nicht hoch. mehr aus. Hier ist Iron noch? Ja. Ähm. Um. Ja. Iron! Hast du, sorry, hast du auch mal mitgenommen? habe ich mitgenommen. Hast du den Öfen so? Ja, ja, habe ich mitgenommen. Okay, cool. Ich geh mal weiter entlang. Ja, ja, hier bin ich auch. Ja. Hast ich du das hier herbaut? Nein. Okay. Sind aber viele Wege, also da lang, wo du bist, da in die Richtung oder hier runter. Ich würde sagen, wir gehen hier lang oder weil hier ist noch keiner. Weil hier ja, hätte er gesagt, also dafür Pfeile können wir bauen. aber ich sag, es ist das sind, nicht bei UH das sind nicht bei UHC. Run ja, machen wir später. Wenn du hier Krabel abbaust, ähm, kriegst du keine Pfeile. Das war UHC. Run, Alex, ja, sicher, aber ich meine, eben zum Craften, für Fliehen. So. <lacht> müsste Alex runterlaufen <lacht> tot Alex ja yeah. <lacht> sicher die Höhle ist unten aus wie diese aus geht da nicht weiter no, no, no. dann bauen wir uns nach unten jo. so du ba willst du noch eine Eisenbrust gleich haben ja yeah, ist wäre cool ja da mache ich mir nämlich auch noch eine Eisenspitzhacke ich guck so lange hier oben noch mal weiter Mach das aber hier geht es runter, cool. Alex. Hm? Auf der anderen Seite geht es runter. Achso, sollen so wir dann auch hier Weiß ich auch noch nicht, ob wir hier lang dann gehen. Kann ja auch sein, dass hier, weißt du wie gesagt, dass hier schon welche lang gelaufen sind. Mm, okay, kann das sein. Aber da, wo, da wo, wo du bist, da ist noch keiner lang gelaufen, weil da mussten wir uns ja auch erstmal frei freibauen. So ist es, ja. Aber hier unten steht ein Creeper, den sehe ich. Creeper-Erfahrung Creeper haben wir beide. Hier, letztes war ja, aber Gott sei Dank bin ich nicht von einem Creeper gestorben oder wie beide das sind beide nicht dran gestorben. Ja. So, Alex, wenn du herkommst, kann ich dir eine Eisenbrust geben. Ja, also ich bin schon auf Redstone-Ebene. Ach, du baust dich runter, ja? Ja, Na ja, dann guck mal, dass du auf Höhe 11 kommst. Aber ich schätze nicht Koordinaten ausblenden. <lacht> Doch, ja, du kannst die so Koordinaten einblenden. Da musst du halt rausschneiden. Das ist ja aber ja, man ja. Kein Problem, so ich brate mal noch das, das Reste hier. Um zu Wahrscheinlich ja. ist er schon drunter. Ja, kann natürlich du durchassen. sein. Auch. auch. schlau. Hä? Was? Das du bist auf 6 schon. Bin auch okay, muss ein bisschen höher. Alex ist zu tief. Ja. <lacht> Nice. Auf 11, gell? Mach mir noch eine Iron-Hose, gell? Ich mach das. Ich hab da unten ein Iron angefunden. Ja, mitnehmen, alles mitnehmen. Mm -hmm. Soll ich Redson für Level AG gleich machen? Kannst du machen, ja. Okay. Hey, wo waren das für... denn? Na, ja, wir sind alleine auf dem Server. Keiner da, will keiner mit uns spielen. Es will keiner mit uns spielen. Das <lacht> ist das andere. Essen hab ich, wenn du was brauchst, gell? Okay, ja. Nein, ich hab mein, mein Zombie-Fleisch, das ist cool. <lacht> ich bin da, lass mir Ich hab meine erste Spitzhacke gleich verbaut. Ja, läuft. Ja. Ich komm runter, gell? Mach das. Da oh, war das Iron. Auf über 11, ja? Ja, fast. Ich bin Bad Rock, wenn es genau nicht. Okay. okay, jetzt bin ich hell. Okay. Du hast dich drüben wieder hochgebaut oder was? Mm. Alles klar. Sicher, sicher. So, Strip Mining, los geht's. Jo. Ich baue, baue geradeaus. Du baust jeden dritten Block, baust du rein. Okay? Kann ich machen, ja. <lacht> Wie weit 100 sie Ja, okay. Nein, also nur oben, du musst nicht komplett reinlaufen, Alex, nur oben abbauen. Aber ich habe ich auch schon verstanden, ja? <lacht> <lacht> <lacht> wir wir ja, aber nice, wenn wir es Hä? So. Redstone? Batz, irgendwie sie. Bitzhacke? Mhm. Brauchst du eine oder hast du noch? Ne, brauch eine noch, bitte. Oh, Lava, nice. Dass ich Wassereimer dabei hab. Brauchst du noch uh, mm, eine? Hier ist die Spitzhacke. Ja. Wassereimer hab ich ja. Okay. Jo. Diamanten! Diamanten! <lacht> <lacht> Ey, erste Folge direkt. Zweite. Zweite okay, stimmt. Ey, das kann ja nicht los, das kann ja nicht was sein. Warte, ich baue ab mit der äh, Eisenspitzer. Ja, sicher. Diamanten, nehmen. Ja. ja, okay. Du hast einen eingesammelt, Alex. Ja, für ja. den Achievement mache ich das gerne. Gibst du mir den mal bitte? Ja, warte. Denn da? Du mir wie immer die guten Items nehmen. Nein, ich mache, ich will eine, eine Diamantspitzer gemacht. Ja, warum hol ich das wohl? So, jetzt wir hier mal Wasser rein. Hey, wir haben eine Höhle angefangen, das ist ziemlich nice. Ja, vorsichtig, gell? Ja, okay. <lacht> Batz in Lava? <lacht> ja, ja, deswegen ja. Bau mal vier Obsidian ab, gell? New, mach das. Dann brauchen wir noch Zuckerrohr und noch zwei Diamanten. Mhm. Bis jetzt finde ich nur Ratsen dann da in der Höhle. Und Kohle und Eis. Okay, ist anscheinend ziemlich Eisen, Eisen, Eisen. Ja, Eisen immer mitnehmen, wir brauchen ja dann noch Amboss. Mhm. Brauchen ziemlich viel. Mhm. Irgendwo dann in der Nähe her Wasser. Mal gut. Rechts rum oder links rum? Ähm, wen wieder zurückfalls. Mach dir auch gleich noch eine Hose, gell? Danke dir. Oder, ne, oder willst du eine Spitzhacke? Katze, Vorsicht? Oh. Unter, push. Also Hier, deine Brust und deine Hose. Danke sehr. So, wieso legst du hier überall Blumen hin? Willst du, dass ich die mitnehme? Ja, sicher. Ja. <lacht> Alex, kannst du mal mit hier rüber? Kann ich machen. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung du gelaufen bist eben. Ja, sie sieht direkt aus, bei beiden Wegen. Hier ist nämlich auch nochmal eine Riesenhöhle. Was soll ich machen? Das ist hm. Und da? Hi. Nur hier lang bauen wir. Gehen wir mal. Du baust dich mal links rein, ich gehe mal rechts rein. Ja, warum nicht? Vorsicht, da hinten ist ein kompletter Lavasee. Lava ist immer gut. Lava ist immer gut. Ja, ja. Vorsicht, hier kommt Lava runter, hier kommt Lava runter, pass auf. Ja. Also nicht nach oben wegbauen. Achso, von oben an, ne? Weil über uns ist Lava, ja. Hey, cool. Soll wieder zu dir bauen oder nicht? Weiß ich grad auch noch nicht. Nee, ich komme dann rüber zu dir. Hier scheint nichts mehr zu sein. Außer Redstone, aber Redstone ist eigentlich Anzeigen. War mal Anzeigen für. Oh. Jo, hier ist ein Crafting Table. echt? Okay. Aber nicht. Ist aber nicht unsere Nee. Ja, ich. Hätte schaut halt schon ja, fast ja. aus, als ob sie da ausgelockt hätten. Echt? Ja schon, oder? Ah, Alex, Alex, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, das Leg mal. Ist. Nö, das ist einfach nur ein Crafting-Table, oder? Vor, Alex, du sneakst, gell? Ja, mach ich. Geh mal weg von mir. Nö, keiner. Gut, dann komm wieder runter. <lacht> ja so witzig, wie es jetzt direkt vor uns und der Vorsicht. Baust du hier gerade ab? Ja, ja, Da ja. Dann ja, pass auf, das Lava, gell? Ja. Da ist mit das ist es so ist mit gut. Hm. Irgendwie ist er nicht so früh. Ja. Yes. Echt? Yeah. Ja. Ja, drei Minuten dann sind wir weg. Jo, jo, ich, ich baue ab. Mach das. Ich hier ein Skelett, ich hier ein Skelett. Hä? Hey? Auf, auf, dass du nicht in die Lava geschossen wirst, ja. Ein Skelett? Ich hier ein Skelett, ja. Okay, da ist... ...der Weg, wo sie ist, ne? Ja. Oh. Hey, das ist Skelett, ja? Ja, ganz schön. Monster Hunter. <lacht> hier ist auch ein Skelett, wo ich bin. Jo, bin hinter dir. Okay. Oh hier, hier oben ist auch ein Crafting Table, aber das war der von vorhin. Lass mhm. mal die Richtung weitergehen. Ein Skelett. Noch? Nee, ist nur da, aber. Das Skelett schon wieder. Nein. Nice. Ja, hoch, weg, gibt Erfahrung. Und Pfeil. Mal in die Richtung gehen, wo du vorhin wolltest oder gegangen bist? Na, war nicht nix mehr eigentlich. War da kein Lavasee oder sowas? Mm, Na, no, wie no. Für einen Zombie. Wir haben jetzt vier Dias. Zwei brauchen wir für den Zaubertisch. Mhm, zwei für Schwert ist das. Ne, Dias-Schwert, ne, ja, jein. Ja, hm. Ey, kennen wir nicht gut. Ich, ich verzauber auf, auf Eisenschwert Boah, ich hab Iron Hermann. Jo. Wie gesagt, ich verzauber auf Eisenschwert, gell? Weil da brauche ich keine Bücher, dann kann ich komplett auf Eisen verzaubern Ja, mach das Wo bist du eigentlich? Ich bin hier hinten im Buddel ein bisschen Buddeln, Buddeln, Ah, da Hier ist Lava, pass auf, dass du hier jetzt hier lang willst und dann Ne, ne Gut, bist du bei mir? Ja, bin bei dir eine Minute noch, ja Katze, ganz wichtig, dass du jetzt hier kommst. Buddeln ja. wir uns jetzt in die Richtung weiter oder wollen wir mal die Höhle weiter dann? Jo, wo geht's bei der Höhle noch weiter? Ich hab nichts gesehen. Alex, Vorsicht, da vorne könnte Lava sein. Also nicht, das, weil du... Oh, hier warst du jetzt hier eben? Ja. ja. Hier ist Iron. Weil, nicht, weil das ist den Fehler hab ich mal gemacht, ich bin nach vorne gelaufen immer. Ich habe immer den Block unten abgebaut und bin vorwärts gelaufen, gell? Ja. Und dann irgendwann läuft es in Lava rein. Achso, okay. Weil, wenn du unter dir den Block abbaust und das Lava, du läufst ja immer weiter. Hm. Warte. Ups, das war Käse, was ich jetzt gemacht habe. Jo. Alex, kommst du her? Ja, kann ich machen. Hier, hier. Zeit ist ja rum. 10 ja. Sekunden. Oh ja, mach halt. Hm. Nice. Zweite Folge. Sieben Dias gefunden, war nicht ganz okay. War ganz okay, ja. Gut Leute, haut rein, wir sehen uns in der dritten Folge wieder, hoffentlich mit mehr Diamanten. Macht's hübsch und ciao. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben.